Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu so einer weiteren Folge von Good Old Times mit SimCity 4. Ja, ich drücke jetzt mal hier auf Start und schau mal, was sie hier so ergibt. Es ist schon wieder einige Zeit vergangen, wo die letzte Aufnahme her war. Ähm, was haben wir denn gemacht? Ähm, ich glaube, wir haben hier dieses Viertel hier erschlossen. Soweit weil ich mich richtig erinnere. Aber was haben wir denn an Meldungen? Okay, wir haben keine negative, das ist schon mal gut. Gott, das willen, warum haben wir denn so viel Nachfrage? Wir haben. Okay, Pause. Stopp. <lacht> Pause. Wieso haben wir denn so viel Nachfrage? Jetzt ist die Okay. Moment. Also, sie wollen ganz viel Agrar und. Was ist das denn? Hightech? Moment, was? Sie wollen... Also das ist ja klar, das ist das Erste, das ist das Zweite, das ist das Dritte. Hier wird es dann so langsam ja auch schon schwer. Hier ist irgendwas mit Güter drin. Aber was ist... Also das ist klar, das ist Agrab. Was ist S und was ist H? Ah okay, das ist Hightech. Das ist wahrscheinlich... Äh, das ist wahrscheinlich das hier. Oder gibt es hier noch was anderes? Wir haben immer noch... Was macht denn der Militärstützpunkt? Monatliche Einnahmen macht er. Okay. Wenn der monatliche Einnahmen macht, dann ist er gut. Dann werde ich den mal gleich irgendwo platzieren. Aber ich muss mir jetzt erstmal was äh, kurz überlegen, wegen dem Ansturm hier. Genau. So, wie sieht's denn aus mit sauberem Wasser? Wasserverschmutzung? Ne, da gab's doch irgendeine andere Ansicht. Was ist denn das? Baustilsteuerung. Wir mal alle drei jahre <lacht> genau übersicht ähm, wasser gesundheit hm, wieso steigt die gesundheit nicht bildung hier die die die schreien nach bildung aber gehen gar nicht selber zur schule Müllstrahlung. Stimmt, wir haben ein, äh, weil, soweit ich mich richtig erinnere, haben wir ein Atomkraftwerk freigeschaltet. Genau. Was haben wir hier noch? Solarkraftwerk. Reiche Wohnbevölkerung 3000, Bürgermeisterbewertung 55. Und ein Fusionskraftwerk. Ach du heilige. So, das hat monatliche Kosten 3000 und erzeugt 16. Das wäre. Okay, das wäre doch schon ein Stückchen teurer. Gefahr der Kernschmelze. Gut, ähm. Hm. Müssen wir halt drauf eingehen. Dass es irgendwann passiert. So, das sind hier meine Umwelt. Warum geht denn die Umwelt nach unten? Gib die Umweltverschmutzung in deiner Stadt an. Um die Verschmutzung der Luft und des Wassers sowie die radioaktive Strahlung zu, verhindern, oder zu verringern, kannst du stark verschmutzte Faktoren wie die Schwerindustrie, Bauernhöfe und Giftmülldeponien reduzieren. Stelle auch sicher, dass du über genügend Mülldeponien verfügst, um den ganzen Abfall der Stadt zu also zu entsorgen steht da. Ich denke. Ich danke. Okay. Kannst du stark verschmutzte Faktoren reduzieren? Okay. Ähm, Bauernhöfe verschmutzen? Ja, aber was ist... Ich, ich kann ja nicht sagen, dass... Wenn die das wollen, dass, dass die es nicht kriegen. Hä? Was ist? Was macht das für einen Sinn? Die Mülldeponie ist so gut wie, wie leer. Okay, warum... Ja, aber klar, Luftverschmutzung ist halt... Was willst du denn da machen? Ehrlich, was willst du da machen? also gar nichts. Ah. Aha, aha, aha, aha, okay, okay, okay. Moment, Moment, Moment. Agrar möchte hier eher nicht hin. Die möchten wahrscheinlich eher an, äh, ruh, an ein ruhiges, Ge ruhiges gelegenes äh, Örtchen. Für die ist egal, für die auch. Oh, Hightech bildet sich hier gar nicht. Ugh, okay. Hightech bildet sich. Hm. Gut. mal dazu. Gut, wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar, die wollen wieder schwach und agrar. Das gibt sie nicht. Okay, wir bauen das ganze Ding hier mal um. So. Genau. Dann kommt ist hier die quer die Querstraße, die führt hier weiter. Und diese natürlich auch. So, wir kopieren das einfach mal. Als Zeit. 4, 5. Ne, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Warum habe ich das da drüben so bescheuert gemacht? 1. 1, 2, 3, 4. Weiß kein Mensch, warum ich das so bescheuert gemacht habe da drüben. <lacht> So, dann bekommt ihr hier Agrar. Und ich weiß nicht, muss man da Wasser ausbauen? Ne, okay, wunderbar. So, für Agrar wäre gesorgt. Wir brauchen das mittlere Industriegebiet. Okay. Das bauen wir hier hin. Wie sieht's da mit der Wasserversorgung aus? Okay, gut, passt. So, Agrar haben wir, das haben wir. So, also, sie wollen eigentlich alles an Gewerbe. Das heißt, wir eröffnen... Wo eröffnen wir denn jetzt ein Gewerbegebiet? Ich würde ja fast schon sagen, dass sich das hier hinten anbieten würde. Da machen wir auch noch eine kleine Straße rein. 1 hm. Ja, wie regeln wir denn das? Vielleicht so. Genau, weil dann bekommt ihr hier... Großes... Du, du, du, du. Großes ist viel Nachfrage. Ähm, das heißt, ihr was bekommt denn ihr da dann noch dazu? Was haben wir denn hier? Moment. Das ist äh, mittleres. Wenn mich nicht alles täuscht. Dann kriegt ihr hier nochmal ein mittleres und hier ein starkes. Hm. Ich möchte eigentlich bunt gern, dass die hier dagegen, also dass die hier rangehen. Das heißt, ich muss das nicht so machen und jetzt, und jetzt die Straße hier neu ziehen. Genau. Oh, fuck, jetzt habe ich da was Falsches gesetzt. Ah, aufwerten geht. Ah, okay, gut. Und hier oben kriegt ihr Schwaches. Oben oh, muss dann nochmal eine Querstraße rein, höchstwahrscheinlich. Genau, da noch Schwaches rein. So. Ach, das Wasser schon ausgebaut. Das ist ja wunderbar. So, und jetzt Wohngebiet. Ähm, könnten wir auch hier fortsetzen? Wäre eine Idee. Was ist das? Das ist, glaube ich, die weiterführende Schule. Hm, ja, ist falsch platziert. Das war, glaube ich, die... Ja genau, das war die hier, das war die städtische Hochschule. bauen wir mal so eine krumme Straße ein wieso auch nicht <lacht> ja das führen wir mal hm. könnten wir auch so regeln aber dann fehlt glaube ich hier ein bisschen was na also dann bekommt ihr warte Moment Moment Moment ich muss angucken, Attraktivität für das hier. Ist hier okay. Alles klar. Alle aus. Gut, weil dann bekommt ihr hier oben das Starke. Oh, vier gehen auch. Das ist natürlich... Äh okay, warum geht es jetzt hier nicht mehr? Hä? Ich du mich verarschen jetzt oder was? Okay, dann machen wir es halt so. Und so. Und das andere... Halt, Moment, warum ist denn hier keine Verbindung? Und das andere mache ich zu Schwachem. So, die Schwachen wollen oft nur äh, so kleine Wohnhäuser haben. So. Sehr gut, da bauen wir noch einen Park rein. Ein Softballfeld, äh, was? Ein Softballfeld? Wie ist das, glaube ich? Wo bauen wir denn das am blödesten rein? Ich würde fast schon sagen, hier. Jetzt wird es wahrscheinlich gerade so nicht passen, ist ja klar. 1, 2, 3, 4. Egal, ich lasse das jetzt mal so laufen. So, und wenn dann... Wird die Energie schon darüber getragen? Weiß ich gerade gar nicht muss ich mal abwarten. Also ihr habt jetzt alles. Monatliche Kosten, monatliche Kosten. Der städtische Müll wird um, 80, äh, wird um 20% reduziert. Mal. So, dann fehlt wahrscheinlich nur noch das Geld Das kriegt man hin Der Verkehr Ja, das ist jetzt halt noch eine Engstelle. Vielleicht, ähm... Ja, <lacht> vielleicht beseitigen wir die irgendwann mal. Das regt mich auf hier. Bushaltestelle rein und hier drüben haben wir auch noch gar keine. Scheiße, jetzt wird hier ja alles bebaut schon. Was ich natürlich auch gar nicht beachtet habe, was ist denn, wenn wir jetzt hier die Städte ausbauen mit äh, Schienen? <lacht> Scheiße. <lacht> jetzt habt ihr plötzlich keine Nachfrage mehr, oder was? Ihr habt doch hier riesen Agrar-Ding. Warum, warum wollten ihr das nicht? Ist doch ein riesen Agrarfeld. Ach so, ist das nicht attraktiv? Dann setze ich euch hier rein. so fahren, denn die blöde Sims eigentlich so. Man muss... Man muss ja nicht alles verstehen, aber es läuft bislang echt... echt alles über die eine Schnellstraße hier. Also da müsste man vielleicht auch mal drüber nachdenken, die auszubauen. Zombie hier, ne? Äh. Ja, von mir aus. Was nach oben ist eh? Okay, krieg mal hin. Oh, du zeigst mir an, wo wir hin müssen. ich da machen ich muss da glaube bloß kreiseln Aber ich sehe gerade wir machen jetzt noch hier diese fahrt und dann wird auch höchstwahrscheinlich die folge wieder zu ende sein ich habe keine ahnung was zombiehirne ist wir haben immer noch diesen militärflughafen oder diesen militärstützpunkt das müssen wir noch gucken wie wir das äh, unterkriegen Und was muss ich jetzt hier machen? Oh, ich kann eine Universität bauen. Ui, ui, ui, ui, ui. Wie viel würde die denn kosten? Zombie hier. an das habe ich ja gerade gemacht. Ne, Universität kann ich bauen. 1500! Nee. Oh je, was gibt's denn hier noch alles? Ausgerutscht auf Lama Mist. Verdächtiger Ambulanzfahrer. Ja, das haben wir ja alles. Oh je, oh je. Ah, jetzt alle hier die obere Straße, oder wie? fahrt jetzt hier nicht mehr über die Schnellstraße. Ihr seid schon ein bisschen blöd oder so. Aber es geht doch noch. Jetzt wollt ihr plötzlich mittleres und... Was zum Teufel? Moment. Habt ihr da oben schon voll... ...gebaut? Ähm. Ja. Dann bauen wir in die andere Richtung aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Machen wir doch hier. hier hinten einen Abschluss haben. Ja, stimmt. Moment, ich wollte die Folge, glaube ich, beenden. Ja, so vergesslich bin ich nun mal. Haben wir nicht genügend Wasser? Oh, Moment, Moment, Moment, Moment. Das setze ich noch schnell hoch, schon vergesse ich das. gut. Ja, das sind wir gerade an der Grenze. Ja, das machen wir dann die nächste Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und bis dahin sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal.